Hallo meine lieben Friends, ich bin wieder dabei, die Hauptfigur des Kanals. Es war schon lange kein Video, aber ich sag euch erstmal mal den Grund. Äh, wir ziehen um und zum Beispiel wie hier sind schon zwei Kartons und deswegen wird, wird auch weniger Videos kommen, also nicht so häufig wie davor. Und wohin wir ziehen, das erfahrt ihr später, wenn wir schon umgezogen sind. Ja, heute geht es um meine Haare, wir werden die blondieren. Und deswegen werden wir gleich erstmal Haarfarbe kaufen. So, wir sind jetzt im Laden mit Mama. Aber der M. Die M. Ja. Und wir suchen nach Haarfarbe. Oh! Das ist mein Lieblingskakao, aber das ist eine neue Sorte. Oder Haferbanane. Kann ich zwei Sorten nehmen? Und eine Vanille. Also halb dann nehmen wir eine Vanille. Mhm. Und die andere? Und die andere. Okay. Okay. Mhm. Also haben wir jetzt zwei genommen. Ja, das sind. Also, und das eine ist eine Haferbanane und eine weiße Schokolade. Ja. Hier ist ganz viel lecker, Gesunderei. Das ist Deutsch. Haben die die ah, ich... Oh, die, hat noch... die haben noch was. Das ist Schokolade... Schokolade... Guck mal, das ist alles Koffein, kakao Ich weiß. Das müssen wir müssen Ah, hier ist, <lacht> <lacht> <lacht> ist Haarfarbe. Ja. Ja. Wir nehmen nein, wir werden diese hier nehmen. Guck mal, weil das ist hier extra Stehen hier machen. Das können wir nehmen oder. Guck mal ich hier. Nee, das nicht. Nee, die sind für Sommersprossen gedacht. Aha, ich habe aber keine Sommersprossen. Also nehmen wir die. Ja. Hä und was ist denn mit dem? Oder ist hier extra wenig drin? Da ist extra wenig drin. Das ist extra für Strähnchen. Guck, mhm. hier ist sogar so eine Bürste. So, mit der Bürste werden wir jede Strähnchen machen. Ja, das sind auf jeden Fall alles meine Strähnchen. Viel Spaß. Oh, da reitet jemand auf mein Pferd. So. Oh, guck mal, Mama. Ja, davon haben wir ja ganz viele. Ja, zwei Stück. Ja, auch. Oh, du hast dich. Mhm. Oh, den nehme ich. Der ist super schön. ich wollte den auch mal den holen. Nehme ich. Den wollte ich auch mal holen, aber du sagst jetzt nie, das ist einfach alles Müll. Sie erzählt nicht die Wahrheit. Doch, immer wenn ich zum Beispiel was frage, sagst du, nie, das ist Müll, aber dann wenn du es haben willst, sagst du, oh das nehme ich. Wenn Evelina der Babyabteilung aufgeht. Na, was magst du hier so gerne? Ist das für dich oder für die Dich? dich? Mhm. Magst du sowas sehr gerne essen? Mhm, ich weiß, dass du sowas nicht gegessen Also, als Baby hast du es nicht gerne gegessen. Tja. So, also aus Haarfarbe kaufen ist einiges entstanden. Babysachen für? Alex. Tee für die Mama. Und dann haben wir hier noch einiges hier neben. Aber das ist das, was wir mit euch gemeinsam ausgesucht haben. Und unten ist Sibelina hier hängen geblieben und möchte gerne Süßigkeiten kaufen. Ist das nicht zu so viel? Nein. Natürlich. Mama, das ist für meinen ganzen Tag. Für jeden ganzen Tag. Du wirst normal essen, mein Kind, aber doch nicht sowas. Eine, zwei, also bis zwei. Nein. Okay. okay. So, sind wir fertig mit Einkaufen? Keine Ahnung, richtig ich. Also ich wollte hier eh nichts. Äh, ja, ich glaube, du wolltest gar nichts, oder? Ja, das kommt einfach, weil du hier am Aussuchen warst und ich hatte so viel Zeit gehabt und habe mir auch was ausgesucht. So, dann gehen wir jetzt aber los, ne? Oh nein. Leute, wir sind jetzt zu Hause. Hier ist die Haarfarbe. Und ja, mein Kleiner wurde wieder. Aber äh, wir werden das jetzt aufmachen. Ich habe noch nie meine Haare gefärbt. Oder Mama hat das noch nie gemacht. Und ich hätte so nie gedacht, dass ich das anzumachen. Naja, du hast jetzt mittlerweile die Zehen erreicht. Und jetzt darfst du auch deine Haare färben. ein Haar? Ja. Ach so. Damit macht man die Stähnchen. Guck mal, was wir alles da drin drin haben. Also wir haben so... Käse. Einen, einen Zeig mal die Bürste, die du da jetzt hingelegt hast. Mmh, süß. Und was ist auf der anderen Seite? Ach so, das ist wahrscheinlich zum Rühren. Dann haben wir so ein Pulver. Ja, das ist glaube ich diese Brandierung. Mhm. Dann habe ich hier... Irgendwas mit Milch drauf. Das ist das Flüssige, womit man mit dem Pulver zusammen vermischt. Ja. Ah, und das sind Handschuhe. Handschuhe für die Mama. Ja. Oder für mich da. Oder <lacht> für meinen Kopf. Ja, und hier mischt man das Ganze. Genau. Also, dann machen wir alles auf und verlieren mal. Oder soll ich das machen? Außer das hier. Das kommt zum Schluss. Also, erstmal das aufmachen. Nee, ich würde erstmal das Flüssige da reinpacken und danach das mit dem Pulver. Das hier, das Flüssige, dieses Fläschchen. Okay, ist jetzt nicht so viel, wie ich erwartet habe. Weißt du was? Eigentlich macht man das auf einem sicheren Platz. Nicht, dass du jetzt gegenkommst. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt müssen wir das so verrühren. Oh nee. ich weiß nicht, dass das noch einhört. Das ist zu weit. Solange Mama meinen kleinen Bruder stellt, werden wir diesen Kakao probieren. Erst schön. schütteln, natürlich. Richtig vergessen. Okay. Test, test, test. Mmh, der ist so lecker. Leute, falls ihr euch auch so einen Kakao kaufen wollt, fragt erstmal eure Eltern, ob ihr den Kakao trinken dürft, weil der ist mit Koffein enthalten. Bis später. Okay, okay. schon anziehen und los so geht's. So, ihr Lieben, ich mache das jetzt hier zum ersten Mal, also sie will ihnen heute mein Versuchskaninchen. Wie wichtig soll denn das sein? Auf der anderen Seite, ja, dann müssen wir genauso, muss es ja gleich sein. Nach oben. Ist das denn gleich? Also wir haben jetzt Evelinas äh, Strähnen ungefähr die Breite rausgenommen. So, dann verabschiede dich von dieser Strähne, Evelina, denn die wird jetzt nicht mehr braun, sondern blond. Ich bin mir sicher, wie es geht. Also, ich bin nur was versucht, wenn ich Eine halbe Stunde ist jetzt vergangen und Mama wird mir das jetzt rauswaschen. Also, los geht's. Einmal okay. also, Kopf runter. Also, ähm, Mama hat mir gerade die Haare hier gewaschen, jetzt füllt Mama mir die Haare und macht die so schnell runter. <lacht> Was? Die sind richtig yellow. <lacht> richtig gelb? Richtig gelb. Vorhast, weil ist es zu spät Evelina. Ich habe Angst, wie du so reagierst. Ach komm. So, ich habe jetzt eben die Haare gefärbt. Mach mal ein Stähnchen so nach vorne. Das sieht so aus, wie es aussieht. Also... So, Mama, zeig mir deine Hände. Meine Hände sind blau. Aber auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Meine Finger sehen aus. <lacht> Sie sind komisch aus. Wir wollen ihre Live-Reaktion natürlich sehen. Also, steh auf. Aber dreh dich noch nicht zum Spiegel um. Ich muss die Kamera einstellen. Willst du dich umdrehen? Oh, nein, Daumen. Okay. Auf die Plätze fertig, kommen. Aber <lacht> oh, so habe ich mir das schon irgendwie vorgestellt. Ja? Aber stell, du wolltest meine ganz normale blond färben. Nicht blond färben, ich wollte nur Strähnchen machen. Du weißt, ist hier zum Ja, so zum Beispiel. Was sagst du? Also, es sieht schöner aus und jetzt bin ich mit der Lisa in einem Kuh. Was sagst du zu der Farbe? Also es ist mir ein bisschen zu gelb. Aber hast du es dir denn so vorgestellt? Also ja, ich habe es mir schon so vorgestellt, aber ähm, Nicht in dem Ton, oder? Ja, ich habe es mir ein bisschen blonder vorgestellt. Es ist ein blond. Ja, finde aber ich meine so also heller. Ja. Zum Beispiel hier zum Beispiel ist es überall zu so blondig. Ganz blond. Ja. Aber ich glaube, das liegt ja da wegen der Farbe. Komm, und ich bin auch nicht professionell, aber ich finde... Sieht trotzdem gut aus, oder? Es hat was. Mama jetzt ähm, Papa zeigen. <lacht> ich hab Angst. Ich Okay. Live-Aufnahme. Nikita, du auch. Tja, wir haben Papa nicht gefragt, ob wir das dürfen, ne? So jetzt wird okay. die Kamera aus. <lacht> also. Also die Reaktion von Papa war, ähm, ja, super. Aber mir gefällt das und die findet das auch richtig schön. Na, naja, ich hoffe, die Kommentare werden nicht deaktiviert. Aber wenn die nicht deaktiviert sind, schreibt mal in die Kommentare, steht mir das oder eher ja, nicht. Naja, ich mag beides, aber was Neues ist auch schön. Also auf jeden Fall Tschüss Leute.